Eine orchestrale Kakophonie antwortet dem harmonischen Klang der Elfenhafe, die sich mittlerweile von alleine spielt. Für einen Herzschlag erkennt ihr ein türkisch schimmerndes Band, dünn wie Feenhaar, das sich vom Festland über die Insel rudert in Richtung der See spannt. Visionen überschwemmen euch von einer dunklen Zitadelle am Meeresboden, von DKP, die wahnsinnige Tänze aufführen und vergehen von sechs Elfen die über die Spanne der Jahrtausenden auf euer Tun blicken und in das Lied der Reinheit einstimmen. Leuchtende Fesseln legen sich um einen gewaltigen, aufgeschwemmten Leib, der sich zuckend wehrt, bis er ermattet und in einen unruhigen Schlaf fällt. Die grauen Granitblöcke des Unheiligtums beben, kopfgroße Stücke brechen heraus, der Tempel versinkt, Paktierer schreien voller Pein auf, dann der Stor. Wird man die Ecke lupen, wie es mit dem Beschwörerkreis nördlich von uns ist? Aussieht das? Sind alle noch am Leben oder die sind noch am Leben? Du kannst sehen, dass der Kreis weiter gebildet ist. Ein Tridekagramm, was aufgespannt worden ist. Und entweder sie knien jetzt am Boden, schreien, halten sich die Ohren zu, oder aber springen in ihrer Pein ins Wasser und versinken dann dort. Ja, du, ich mache hier zu. Ja, dann laufen wir los. Los, vernichten wir sie und würden loslaufen. Was ist mit den Menschen auf hier, die noch festgebunden sind? Ja, deswegen äh, ran wir. Ja, das naja. könnt ihr auf alle Fälle machen. Also angebunden sind sie. Ihr könnt erkennen, dass einer der Priester wohl ähm, während. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, äh, hat wohl einige der Menschenopfer die Kehle durchgeschnitten und die hängen dann dort leblos aus Blut an den Stämmen. Die anderen eben immer noch dort und äh, wenn ihr dann äh, euch mit feinen Kräften äh, nach Norden aufstürmt, äh, trotz der des Odems, der dort immer noch aus dieser Grube weicht. Äh, ...könnt ihr dann die Menschenopfer befreien und die restlichen noch nicht ins Wasser gesprungenen Paktierer töten. Oder möchtet ihr jemanden überleben lassen? Grundsätzlich nein. nein. Wird ja sein können. So erschlagt ihr fünf weitere Priester und Lakaien, die in ihre Gewänder äh, in Nachtblau gehüllt sind... ...und äh, könnt dann ja, auf das blicken, was vor euch bleibt. Die Seeschlacht wurde wohl äh, abgebrochen, vor allem von den Paktierern, von Paligans Seite aus. Äh, ihr könnt auch äh, die Chimären Kreisen sehen und äh, eine Abwehrhaltung um, die vor allem Plagenbringer organisieren. Die anderen äh, sind teilweise abgetaucht oder fliehen auf ihren Spinnenbeinen in alle Richtungen. Die Schiffe, äh, wenn sie denn nicht von dem DKP zerrissen worden sind, äh, sind auch wohl auf der Flucht. Aber paligan hat hier eine große Niederlage eingesteckt. Und zurück bleibt neben einem leeren Loch des Vulkankraters, äh, ein leeres Loch ohne ein Strudel. Sulamin schneidet gerade noch dem letzten von den Gefangenen äh, die Fesseln durch. Bleibt hier, wir bringen euch in Sicherheit. Oh mein Gott, oh mein Gott! Das Ding lebt! Ja, ja, ich weiß. Ja, ich uh, hol mal Seppendilio, der schaut da noch vorne aufs Wasser. Seppendilio, seid ihr fertig hier? Oh. Äh, ähm, ihr wird dir so gut, er wankt etwas nach vorne und fällt dir dann beinahe in die Arme. Oh, die Anstrengung. Ja, wir verbuchen das einfach runter. Äh, ich will gar nicht wissen, was ihr getan habt, richtig? Gehen wir da einfach, hä? Bevor er sich... Er blickt schaudern das Wasser hinaus. Die waldenden Kräfte umentscheiden. Ja, dann nehme ich sie und wir gehen schnellen Schrittes zurück zu den anderen. Er blickt nochmal auf das Mal auf seiner Hand, das blutrot angelaufen sein dürfte mittlerweile. Ja, Pentilio, er lebt. Wie schön. Ich fühle mich nicht so, aber ja, ich setze mich einfach äh, neben den Helfen und werde. Äh, ja, genau. Es scheint tatsächlich, als hätten wir diesen Moment. Äh, Zulamin schaut sich um mehr als überrascht. Naja, ich befürchte, wir sollen trotzdem zusehen, dass wir Land gewinnen. In der Tat, ich möchte an diesem Ort nicht länger verbleiben, als wir unbedingt müssen. Ja. War hier auch diese Vision von dieser Stadt unter Wasser? Oder war ich der Einzige, der davon träumte? La La Landgewinn, war das ein Wortspiel? War lustig. Was? Landgewinn, <lacht> sieh zu, was wir Landgewinn, das war ein Wortspiel, oder? <lacht> nein, nein, nein, hier weiß es zu schätzen. Hm. Wer, wer lacht da gerade so? Einer von den losgeschnittenen. Wie schön, dass ihr euren Humor nicht äh, verloren habt. Aber, äh, ja, gut. Äh, kommt. Ich möchte äh. dem mal ein bisschen skeptisch beäugen, vor allem wie er da in der äh, Masse untergeht. Wie sieht der aus, der da gerade so gelacht hat? Äh, ziemlich wilde Haare, zerzaustes Gesicht, wetter gegerbt, das scheint ein Seemann zu sein. Aber hebt sich aber auch nicht besonders von den anderen hervor. Er sieht absolut durchschnittlich aus. Kommt. Kommt, ja, ihr von der Fe kommt ihr von der Feste Perlstein? Oder äh, ja, ja, da war ich, da war ich. Äh, äh, ich war Mitglied von der Admiralin. Die Admiralin. Ich war ihr wortgeweihter Das ist sehr erfreulich. Sie wird sich sehr freuen, euch wiederzusehen. Sie, sie lebt. Sie lebt und sie ist nicht mehr auf der Feste. Oh, das ist gut. Wir weiter. Von was nun um Gott? Effort? Äh, Fex, mein Herr. Der Zwinkernde. Deswegen weiß er auch ein gutes Wortspiel zu schätzen. <lacht> naja, und dann hat euch heute der Mitleidlose gerettet. Das ist so auch mal was. Ja, ich nehme die Hilfe von all den Göttern an. Das ist okay. Ich kann das nachvollziehen in eurer Position. Aber, ja, bitte, wir sollten uns wirklich von hier verschwinden. Solomi nickt und, dann und äh, ja, dann äh, wird noch ein Blick über die Schulter geworfen und wir setzen uns in Bewegung. Äh, Habe ich das vorhin richtig verstanden? Die Archen führen ein Rückzugsgefecht? Klingt so, äh, ja. Das ist richtig, ja. Kapitän, ich weiß ja, nicht, ob das um eine überalte Aufbruch tatsächlich notwendig ist. Schaut doch nur, die Reichen ziehen sich zurück. Wir könnten uns von einem der Schiffe einsammeln lassen. Ja, ihr seht die riesigen Dämonententakel, die alles zerreißen. Ja, ich dachte, wir sind... Wir wissen nicht, wo die herkommen. Ja, ja, stimmt. Hm. Ich glaube nicht, dass Sanin weiß, dass wir hier sind. Ja, und ähm... Wir sollten brauchen wir diese Harfe jetzt eigentlich noch mehr Und wo bist du ja schon wieder hingelaufen? Oh, ich bin hier drüben. Er hebt sich irgendwie aus dem. Ist der Gras? Ja, es ist äh, nur sehr, sehr vertrocknet Aus vertrocknet Es ist natürlich Schwarz. natürlicherweise ist der Elf im Gras nicht sehr gut zu sehen. Ich äh, habe sie hier. Naja, dann ähm, sollten wir zu sehen. Wir sollten sie nicht aus der Hand, äh, aus den Augen lassen, die Harfe. Das so oder das. so ich empfehle nicht dass wir noch länger hier verweilen wir mögen zwar eine Pforte grauen geschlossen haben aber dort unten ist immer noch alles unwasser und wir stehen immer noch in einem in einem tempelstruktur wenn ihr so wollt und es ist sehr gut möglich dass ihr ehemalige schutzherrin sich als ungewogen zeigt, sobald die sofortigen, er äh, deutet da mal der, der Plagenbringer hinterher, die man vermutlich am Horizont noch sehen kann, sofortigen noch äh, äh, Rechnungen beglichen sind. Oh je, yeah, ich muss mich hinsetzen. Ihr versteht, was ich meine. Ja. Außerdem, nur weil die Aachen jetzt vom Schauplatz des Geschehens fliehen, heißt das nicht, dass sie nicht immer noch ein Problem für die Aviander darstellen könnten. Sie sollten den vereinbarten Treffpunkt aussuchen und dort das Signal setzen. Ganz recht. Vielleicht sollte Serpentier auf, ja, auf Mira Platz nehmen, wenn sie ihn tragen mag. Oh bitte, dafür habe ich nicht die Kraft möchte einmal in die Richtung der Menschenopfer gucken. Ist von denen jemand ist so nicht mehr äh, transportfähig? Weil unser Plan ist doch, dass wir jetzt über die halbe Insel laufen, wenn ich mich richtig erinnere, richtig? Also körperlich haben die wohl keine Probleme. Das ist höchstens geistiger Schaden. Ja, okay, das ist... Gut. gut, da ist jetzt Rafim nicht einfühlsam genug. Wenn die laufen können, dann haben die zu laufen. Ja, du kannst dich ruhig auf Mira setzen. Also sonst reite ich Mira, das ist auch in Ordnung. Vielleicht sollte du zwei zu zweit du könntest ihn festhalten. Er wiegt ja nichts. Ja, Zulamin wird sich dabei mal um die Leute kümmern. Ja, du kannst mir mal eine Heilkunde Seele geben. Mhm. Ich muss gerade mal schauen, wie viele Leute das noch sind. Einen hier. Eins, zwei, drei, vier, sind acht Leute. Damit bekommst du sie auf alle Fälle stabilisiert, aber mehr auch nicht. Also die sind jetzt reisefähig. Ja, genau. Also zu geht so durch die rein. und äh, es gibt nicht viel, was man in so einer Situation sinnvollerweise sagen kann. Aber ähm, sie berührt die Leute an der Schulter und äh, sieht erbärmlich schlottert und sagt ihnen Sachen wie Es ist vorbei, wir können jetzt gehen, ihr habt überlebt. Zweieinhalb, drei Tage später kommt ihr an der Küste an. Die Reise war durch eure Anstrengung bedingt äh, doch recht äh, mühsam. Ihr habt zwar nicht ganz so sehr weit zurück in Richtung der Hafenstadt Holert, aber äh, wenn dann spätestens der Sumpf mit den äh, ja, Menschenopfern, den ehemaligen Menschenopfern wieder auf euch wartet, ihr werdet es schaffen. Und könnt euch dann in dieses kleine Fischerortchen zurückziehen, das von wenigen Leuten desinteressierten Fischern dann beheimatet ist. Sie werden, wenn ihr dann einkehrt, auch allesamt verschwinden im Inneren ihrer Gebäude, ihrer Häuser. Denn sie möchten mit euch nichts zu tun haben. Es ist völlig egal, ob ihr Piraten seid, Paktierer oder aber jemand, der gegen sie arbeitet, gegen die Paktierer. Man möchte sich hier aus allem raushalten und so seid ihr relativ... Uh, ungestört, wenn ihr dann die Signale gebt und drei Tage später wieder am Deck der Aviander steht. Naja, ist ja schon schön, wieder hier zu sein. Ich bin ja ganz ehrlich. Viel zu lange, das ja. Wann habt ihr denn schon zuletzt die Worte gehört? Ab in die Kapitänskajüte. Offiziersmesse. Vor etwa einer Woche, wenn ich mich nicht irre? Sag ich doch, viel zu lang. Ja, also manchmal höre ich's noch, wenn ich schlafe, ich bin ganz ehrlich. Ich werde den Reiseproviant nicht vermissen. Ehe so viel kann ich euch sagen. Naja, unser Trockenfleisch ist jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht gut. Ich hätte mich in dem Gefecht viel lieber an Bord der Aviander gesehen, an der Seite des Schiffes der Sa äh von Sanin. Ich muss euch sagen, ich war sehr, sehr froh, dass wir an Land sein konnten bei der ganzen Sache. Sehr froh, wahrhaftig. Das ihr mit euch. Das wohl aber Wir kommen wieder zurück an Deck. Dann äh, gebe ich äh, Befehl wieder ab. Zulamin, ihr habt das Schiff. Äh, danke, Herr Vulgard. Ist die Admiralin noch hier? Ja, die ist hier. Und ich musste sie erstmal so recht weisen, dass ich dieses Schiff anweise. Auch wenn ich swafni geweiht bin, aber ich bin aktuell oder war zu dem Zeitpunkt Kapitänin und dementsprechend hat man auf mein Wort zu hören. Ja, völlig zu Recht. Sie ist Gast auf diesem Schiff, aber äh, vielleicht könntet ihr sie trotzdem rufen lassen. Wir haben einige ihrer Leute mitgebracht. Tja, habe ich leider gar nicht so viel Lust drauf, aber ich werde es natürlich tun. Ähm, ob ich soll ich noch irgendjemanden mitbringen, wenn ich schon unterwegs bin? Zulamin schaut die anderen an. Ich denke wir müssen uns erst einmal sammeln vermutlich wollen sich die leute auch frisch machen bevor wir uns besprechen also gut dann zehn minuten und ich werde tee bringen lassen beziehungsweise ich sag der kombüse bescheid und dann sind wohl alle da wenn ihr eintrefft ausführung das wohl dank und so könnt ihr euch äh, frisch machen das wird mehr als zehn minuten dauern ähm weil ihr einfach so sehr durchnässt und durchgeschwitzt seid, äh, klebt und stinkt von Schleim und äh, eure Beine zittern immer noch, nachdem die ganze Insel gebebt hatte. Aber äh, ihr könnt dann eintreffen und findet äh, nicht nur Havulgard und auch Ephanora von Betana äh, in eurer Kajüte, der Kapitänskajüte. Ähm, Mendarion wird sich selbstverständlich auch irgendwo auf das Sofa gesetzt haben oder in eine Ecke gestellt haben, wo es möglichst wenig stinkt. Und auf der Hafe klimpern. Und auf der Hafe klimpern. Ein neues Seeleninstrument, was äh, seine Erfüllung erf erfüllt hat ähm, und jetzt aktuell im Dienste von Mendarion steht. Während äh, Rafim reingeht, kann er nochmal selbst über sein eigenes Instrument streichen, von dem er noch nicht ganz herausgefunden hat, äh, was es eigentlich ist, aber... Zumindest wird er nicht von irgendwelchen bösartigen Elfengeistern verfolgt, die ihm dieses Andenken neiden. Zusätzlich äh, selbstverständlich auch die einbestellte Admiralin und einen großen ähm, Kessel mit Tee, der sich auf dem Tisch befindet und dem ihr euch dann bedienen könntet. Vielleicht haben wir, bevor wir uns in die Kapitänskajüte zurückgezogen haben, noch äh, das Wiedersehen zwischen der Admiralin und ihren Leuten gesehen? Ja, doch das, nicht Ja, ja, doch das. Ja alle halt, da, aber ja, doch diejenigen, die überlebt haben, ähm, man äh, wird sich äh, nicht in die Arme fallen, aber schon den den Gruß geben, äh, wie es die Seeleute eben tun. Äh, viel Erleichterung, vor allem auch von der Admiralin, die dann sieht, dass äh, ein Großteil ihrer Mannschaft oder ein Teil ihrer Mannschaft eben noch äh, gerettet worden ist aus den des, äh, sowohl Schwarzogers als dann eben auch ähm, von dem Ritualplatz. Sie hat ja selber in ihrer Zelle nicht überall mitbekommen von jedem, wer jetzt als erstes gestorben ist oder auch nicht gestorben ist, ähm, so dass sie dann äh, sehr begeistert sein wird, dass äh, die Leute wieder anwesend sind. Auch den Fexgeweihten wird sie selbstverständlich begrüßen, den kennt sie selbstverständlich auch und äh, die Geschichte scheint zu stimmen, dass das so ihr Wort war. Ja, Zulamin gibt Anweisungen, dass man sie sich um diese Leute kümmert also äh, und äh, sie dann auch irgendwo unterbringt und ihnen was zu essen gibt, etc. Und lässt sich dann mit einem Seuchzer in der Kapitänskajüte auf einen Stuhl fallen. Wir leben noch und wir bringen gute Nachrichten. Der Strudel hat sich geschlossen. Das Unheiligtum ist zerstört. Naja, oder zumindest versiegelt. Ich glaube, zerstört nicht. Ja, das es ist im Wasser... Gemacht. Es ist im Wasser versunken, aber... Nun ja, wenn man bedenkt, welcher Erzdämonen es, es zugeordnet ist. Erinnern wir das Konzept. Dann haben wir etwas Zeit gewonnen, ausgezeichnet. Wir sollten so schnell wie möglich nach Perikum aufbrechen und äh, dort uns mit der Flotte verbünden, vereinigen und zu einem großen Gegenschlag ausholen. Ja, ja. Perikum wäre auch mein nächstes Ziel. Was denkst du, Raphim? Naja, ich wollte der nur sagen, es bin nicht so viel Flotte, wie ihr euch vielleicht erhofft. Was also, meint ihr damit? Wenn es mich nicht täuscht, sind so ziemlich alle eure Schiffe untergegangen. Also fast alle, vielleicht sind noch ein paar da. Nichtsdestotrotz werden wir nach Perikum übersetzen. Ich weiß, dass die Perlen der Flotte in keinem guten Zustand ist, aber wir werden das, was wir haben, bündeln und aufbrechen. Wer übernimmt das Kommando über eure Flotte? Ihr? Selbstverständlich, ich bin die Admiralin. Ihr habt ja auch schon einen Plan. So viele Schiffe wie möglich und nun, wir werden sie einkesseln. Was genau wollt ihr einkesseln? Die Schiffe von ihnen. Wir werden ich von allen schlage. Seiten kommen, zustoßen wie ja ein scharfes Schwert und ihnen ihre kleinen Hälzchen durchschneiden. Leicht, ich, so. bitte ich bin der <lacht> tauchen. N nicht alle, wie ihr sicherlich wisst. Ich bin natürlich kein Seemann, Kapitän ja, Ad Admiralise. Ja. Nichtsdestotrotz solltet ihr euch vielleicht eh zuerst mit den einstiegigen Experten darüber beraten lassen, welche Art von Bedrohung die Plackenbringer darstellt und wie man ihrer Herr werden könnte. Ich bin nicht sicher, ob eine blinder Ansturm nicht in einer ähnlichen Partie endet, wie... Wir haben Perikum die besten Weißmagier, die das Reich zu bieten hat. Nun, und die Reichsforst und die Eisenwald waren voll mit hunderten, dutzenden von Geweihten. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das kann man wohl wahrlich nicht äh, äh, als... Nun, das war das erste Mal, dass diese Eichen überhaupt aufgetaucht sind. Selbstverständlich sind wir vorbereitet, wir haben sie gut studiert. Wir haben auch die Schriften von euch, habe mir gelesen. Wir sind gut vorbereitet. Vielleicht, hm. vielleicht sollten ja. wir erst einmal die Befehlstruktur klären. Ihr befehligt nur eure Schiffe, nicht alle. Das muss euch klar sein. Ich bin die Admiralin der Perlenmeerflotte. Selbstverständlich kommandiere ich dieses Schiff nicht, da gab es schon einige Unami Unannehmlichkeiten mit eurer äh, Bordgeweihten mit der Kaplaner. Die habe ich allerdings ausgeräumt. Sobald ich allerdings wieder in Perikum äh, bin und in meiner Flotte vereint bin, werde ich selbstverständlich auch das Kommando über euer Schiff übernehmen. Wohl kaum. Schließt euch jetzt nicht der Perlenmeerflotte an? Immerhin werde ich die Steckbriefe von euch und selbst von euren Verstorbenen entfernen. Aber also. ihr seid wieder. Beruhigt euch, Admiralin. Ihr wart sehr lange weg. Ich denke, ihr müsst damit rechnen, dass in eurer Abwesenheit auch diese Intrigen in Perikum gediehen sind und ihr euren Status vor Ort erst einmal wieder festigen müsst. Wir sollten uns überlegen, was wir mit diesem Marix tun und dem Rest der Familie. Und wie wir es dann machen, wer sich wessen Bund anschließt, können wir vielleicht drauf verschieben, nachdem wir den Posten der Admiralität auch wirklich bei euch wissen. Wie gesagt, ihr wart sehr lange fort und wir sind... ...gewillt, euch zu unterstützen, dabei eure Position wieder einzunehmen. Denn dies ist unser aller Kampf. Das möchte ich von mal, steht er mir zu. Und sehen wir mal zu diesem Zeitpunkt ganz davon ab, dass die Perlenmeerflotte nicht mehr als ein Bruchteil des äh, Bunte, Bundes der Wogens darstellen würde. Nun, wen habt ihr denn bereits versammelt? Noch im Bund der Wogen. Ja, das ist, also... Das klingt schon ja. sehr wie ein zusammengewürfelter Haufen. In ja, der Tat. Beschreibt es ja ausgezeichnet, Slum. Zusammen du zusammengewürfelter. Haufen. Als nächstes sagt ihr mir noch, dass ihr Piraten und Novadis bei euch führt. Novadis ist nicht unbedingt. Nun, Jeder, der bereit ist, Krieg gegen die schwimmende Heptarchie zu führen, ist im Bund der Wogen willkommen. Nun, dann macht ihr zwar Masse, aber keine Klasse. Das sind doch keine ausgebildeten Leute, die werden doch nicht auf euch hören. Nö, naja, sehr Beispielsweise ist die aranische Flotte Teil des Bundes der Wogen, auch wenn die sich sicherlich nicht mit der Perlenmeerflotte messen kann. Außerdem haben wir Schiffe des, äh, äh, aus dem persönlichen Bestand des Patriarchen und unserem B äh, Bund. Das ist wohl mehr als die Perlenmeerflotte überhaupt aufwarten kann. Ach, Landfahrt, Landfahrt nur da. Über dieses Thema sprechen wir am besten gar nicht erst. Aber äh, weil ihr ein paar Piraten oder Händler aus Aranien akquiriert habt, heißt das nicht, dass ihr die ganze Flotte kommandiert? Dafür müsstet ihr mit Akoscha selbst gesprochen haben, beziehungsweise mit Eleonora. Und so wie ich hörte, ist Eleonora sehr beschäftigt und hat äh, keine Dinge, die sie auf See zu klären hat. Euer oh, gesagt, ich denn mag vielleicht ein klein wenig hinter den Tatsachen hinterherhinken, was das angeht. Wir wollten also verklickern, dass ihr mit Akoscha gesprochen habt. Gesprochen ist ein falsches Wort dafür. Wir haben seine Sag Versicherung so. und seinen Beistand. Als nächstes sagt ihr, dass ihr mit Rohaya selbst äh, gespeist habt.